Asander Terroristen, Sie haben einen Ölingenieur entführt. Er hat alles rausgekriegt. Nein. Eure Scheiße, die niemand erfahren sollte. Ah, da ist ein Blackbeat. Der Ingenieur weg. scheint etwas mitgenommen zu haben, das die Ölfirma nicht ans Licht kommen lassen will. Wo sind die beschissenen Papiere? Wenn ich es schaffe, sie ins Ausland zu bringen, ist ein Dong erledigt.